Australische steuer japanisch yen sieht ganz gut aus hier steige ich ein und gleich nochmal. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Noch 10 Sekunden. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios.